Leute. Oh, ich. Oh, Kau. oh, oh, oh das, das wusste ich nicht. Wie kannst du so etwas nicht wissen? Okay, mein Fehler. Ich bin doof. Was ist mit seinen Händen passiert? <lacht> Seine Hände, warum, warum fehlen die? Nun, ich äh, habe sie gekocht und gegessen.